Wo bist du? Pranks? Ich glaub, irgendwo bin ich schon gestorben, Alter. Ich geh mal bergauf. <lacht> Was sind die Windmühlen eigentlich? Da kann man Punkte generieren. Ich bin nochmal links in der Mitte circa, glaube ich. Otaja ist Platz 10? Ja! Platz 9? Irgendwo links unten, ja. Cookie braucht 15 Essen, Alter, das muss man wissen. Alter, was brauchst du denn, du spürst du damit? Kugel. Er spürt noch, Alter, das, das spürt du auf sein Ding, Alter. Wieso baust du immer nur so kleine Fäckerle? Finde ich das besser. Finde. Schau mal, wie viel er hat. Schau mal. <lacht> du brauchst auch nicht fragen, weil ich weiß, wie er spielt. Komm zu dir. Ja, da. Da ist, okay? <lacht> ah, ja, ja. ist ein Mord Ah, ich glaube, ich sehe dich. Ja, ja. Ich glaube, es Doppelbaum wieder, das ist ja nicht schlecht. Ich soll ich wie ich ein Tja, ja... Ich baue das jetzt mal ganz knapp die Wand Weil die muss man ganz knapp bauen, weil sonst kommt man da durch aus also. <lacht> <lacht> Alter, guck ich nicht okay. oh, King, Alter, so aus das also du wie wie hier, Alter, ist schon den 500 da, Punkte, oder? Ja, okay, kommt da. Unser Rennsauer, oder? Rennen, Rennen, Rennen, Rennen, Rennen, Rennen, Alter, da trau's ja einfach alles. Das ist party Nochmal ab, Am besten schicken wir Philipp und einen Cookie aus die Attentate immer. Attentate. Da kommt er! Oh, oh der fährt Titan gerade. Nice. Rush B, Rush B. <lacht> oh oh, der kommt. Oh oh, was will ich machen? Alter, der putzt ihn weg, weil er legt. Alter, hat ihn der hat mich weggeputzt. Der hat, glaube ich, was schon... Hey, wir nehmen dir. Ich mach da mal mit. kami Genau. Den haben ja. Alter, dass ich den nicht hab. Okay, wann kommst du? Bist schon da? Warte mal, Franz, es ist da mal was. Hm. Franz, wollen wir mal schauen, wo es da noch gibt, weil... Ja, ich überlege, kann man ja einen Triple-Punkt bauen. Lass uns ja alle drei gleich sehen, die ich kann sein, ja Du zu mir, Alter, im Dreierspot <lacht> Hey, ja, Alex, du Franz, einmal ja. kurz rechts gehen, dann bist du rein Da das ist ein Dreierspot, das ist saugeil Die kann die Mühlen da, alle. Die da oben hat uns Der kann zusammenschlagen ist Der war gleich weg, Der ist gleich weg. <lacht> Ja, sind Du kommst, Wenn da auf Mauer schwimmen will, ja kann? Ja! Warte, guck ich. Man keine Verteidigung. Man braucht sie mit. Hey, können wir noch zusammen klopfen bitte alle zusammen? Hey, können du alle zusammen herkommen nochmal? Der hat mich, Alter. Alter, ich hab ihn fast gehabt. Ah, Hitler hat geholfen, oh. aber Hey, der Mel Elle Melone ist da, ich bin da Willi? Ja, hm? äh, ich hab' sie lang gefunden? sind da, wo wir vor waren Oh, da dauert dann eine Base Guck, ich soll kann man Base machen hm? Klein und fein Cookie. Hallo, ich mache Das ist Hardcore Gameplay, Alter. Wir sollten da mal um, um einen Plan machen, wie um man die Base am besten aufbauen. <lacht> Philipp am besten baust dich ein da. <lacht> der macht Er macht es halt einfach einfach wirklich, gell? Ja. die Baum Jetzt, jetzt, jetzt, aber. Jetzt die Danke dafür, dass du bis hierher geschaut hast und es war einmal ein etwas anderes Video. Um genau zu sein wusste keiner, dass ich aufnehme, aber ich habe sie im Nachhinein gefragt, ob ich das Material benutzen darf und sie haben alle zugestimmt und sogar dankend, weil sie selbst die Runde so cool fanden. Die Runde ist noch längst nicht aus, sie dauert noch circa so ungeschnitten eine Stunde, aber ich werde es natürlich zusammenschneiden und des Weiteren für andere YouTuber, oder auch für Interessierte gibt es eine Gaming-Community, welche ich euch wirklich ans Herz legen kann, weil der Admin dieser Webseite ist echt ein lässiger Typ und schaut doch einfach mal vorbei. Gamebusters.de, deine Gaming-Community Natürlich unten in der Infobox verlinkt und danke fürs Zuschauen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert uns doch einfach und bis zum nächsten Mal. Euer Alex